Herzlich Willkommen in der Sternbock Brauerei in Leipzig. Es freut mich sehr, dass Sie heute hier sind und ich Ihnen diesen Betrieb zeigen darf. Mein Name ist Martin Zapf, ich bin Geschäftsführer der Brauerei hier in Leipzig. Ja, Das Besondere an der Brauerei ist mit Sicherheit, dass es eine der wenigen Großbrauereien hier in Leipzig ist und wir in Ostdeutschland eine der größten Marken sind, sprich nach Hasseröder die zweitgrößte Biermarke oder die zweitmeistgetrunkene Biermarke in Ostdeutschland. Das Besondere an der Brauerei und an der Marke ist vielleicht auch, dass viel aus den Leuten selber kommt. Die Markenführung ist angelehnt an Ideen, die uns Fans bringen, aber auch das Bier ist äh, in einem Preissegment, was äh, eher günstiger ist. Ja, also mein Name ist Alexandra Bayer, ich bin Personalreferentin hier im Hause und bin unter anderem auch für die Vorstellungsgespräche teilweise mitverantwortlich. Also man sollte sich für Technik interessieren, es ist ein Handwerksberuf, man muss auch mal mit anpacken können. Von den Ausbildungszeugnissen sollte der Schwerpunkt in den naturwissenschaftlichen Fächern liegen. Also Biochemie wäre wichtig, ansonsten die Voraussetzung wäre ein qualifizierter Realschulabschluss oder Abitur. Ja, also äh, mein Name ist Kevin Zabel und ich bin Azubi im zweiten Lehrjahr bei der Stemmbock Brauerei zum Brauer und Melzer. Äh, ja, also zum einen trinkt man natürlich gerne Bier äh, und ich wollte schon immer was mit Lebensmitteln machen. Früher war es Koch, in der Schule hat mir Chemie gut gefallen und was Handwerkliches wollte ich außerdem machen. Und äh, ich fand halt, da als Brauer eine ganz gute Kombination zwischen den ganzen Interessen, die ich so hatte. Meine Ausbildung äh, läuft in zwei Teilen letztendlich ab. Äh, der Hauptteil halt im Betrieb und alle zwei Monate äh, komme ich für zwei, drei Wochen in die Schule. Die ist in Dresden, von der Schule her auf jeden Fall Naturwissenschaften. Äh, also ganz wichtig Bio und Chemie. Gerade äh, in der Schule wird im ersten Jahr ja sehr viel äh, chemische Sachen behandelt. Und äh, Physik auch, dadurch die ganzen, durch die ganzen Förderungen, Schnecken und ähm, Schwerkraft auch. Wäre wichtig auf jeden Fall. Äh, also es gibt zur Weiterbildung verschiedene äh, weitergehende Ausbildungen bzw. Studiengänge, äh, sei es zum Beispiel Braumeister oder äh, Diplom-Ingenieur. Man kann aber auch in anderen Industrien, also bzw. Lebensmittelindustrien, wie zum Beispiel in einem Saftladen oder äh, <lacht> bei der Milchproduktion anfangen. Äh, das, ist, das bringt mir auch kein Problem mit der Ausbildung. Ich habe jetzt zurzeit nur die Frühschicht. Das heißt, ich fange früh um sechs an und bin dann halb drei nachmittags fertig, Montag bis Freitag. Und ich sage mal, gegen Ende der Ausbildung, so Hälfte des dritten bis Ende des dritten Lehrjahres, mache ich dann im normalen Schichtbetrieb mit, was dann halt auch mal nachts sein kann oder halt nachmittags, je nachdem, welche Schichten, dann hat gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mein Leben lang bis jetzt nichts anderes groß getrunken habe, außer Sterni, und da ist mein Favorit Export. Ähm, sonst, ich mag Hefeweißen ganz gerne, aber jetzt keine anderen Marken besonders. Mein Name ist Gerhard Allner und ich bin ja Ausbilder in der Brauerei für den Berufszweig Braunmelzer. Der Schwerpunkt ist eigentlich der gesamte Ablauf in einer Brauerei inklusive der Melzerei, die äh, vor der Brauerei ist. Dann werden unsere Auszubildenden auch noch in der Instandhaltung, also in Schlosserarbeiten, Elektroarbeiten, ausgebildet und wir vermitteln ihnen auch noch das Arbeiten in Gasthausbrauereien, wo die dann auch mal das Brauen noch sehen, wie es vielleicht vor 100 Jahren unter Umständen noch gemacht wurde. Also die Geschmacksknospen sind natürlich in dem Alter noch gut ausgebildet, aber die versuchen wir natürlich hier speziell im Labor und bei Verkostungen noch weiter auszubilden.